Hallo, schön, dass du da bist und willkommen zum zweiten Teil bei der Serie Jobcrafting für Anfänger. In diesem Video werde ich selbst für meine zeitintensivste Aufgabe die zehn Fragen aus meiner Jobcrafting Schritt für Schritt Anleitung beantworten. Du kannst gerne mitmachen mit einer Aufgabe, die du vielleicht in einem Video vorher in deinem Aufgabenbeziehungen-Chart gefunden hast. Mein Ziel ist es jetzt bei dieser Übung, erst die Ideen zu generieren, wie ich meine Hauptaufgabe, und das sind ja alle Aufgaben, die mit Sichtbarkeit zu tun hat, so umgestalten kann, dass sie besser zu mir, meinen Fähigkeiten und meinen Stärken passt. Mein Name ist Antonia und als Psychologin und Expertin für Jobcrafting begleite ich Menschen dabei, Ihren Job aktiv passend zu sich umzugestalten. Auf geht's! Ich werde jetzt diese zehn Fragen aus meiner Anleitung beantworten. Mit der ersten Frage, welche Aufgabe ich denn ausgewählt habe, habe ich kurz schon erwähnt. Ich nehme meine Aufgabe, meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Das ist zurzeit meine zeitintensivste Aufgabe. Dazu gehört alles nochmal zur Erinnerung: die Social Media Post in LinkedIn, Instagram, ähm, Netzwerken ein bisschen, also dafür sorgen, dass ich. Podcast-Einladungen bekomme, Gastartikel schreibe, also all das, was mich in die Sichtbarkeit bringt, fällt in dieses Feld rein. Und das ist die Aufgabe, die ich aufschreiben werde. Frage Nummer zwei, wie gut bin ich denn darin? Auf einer Skala von 1 bis 6, die ich in meiner Anleitung ausgewählt habe, würde ich mir eine fünf geben. Ich denke, ich bin ganz gut darin. Das Einzige, wo ich mich vielleicht verbessern könnte, wären die texte alles andere denke ich fällt mir relativ leicht aber man kann halt immer was dazu lernen deswegen würde ich mich jetzt mal ganz selbstbewusst bei einer 5 einordnen frage nummer 3: wie sehr begeistert es mich also da kommt es ein bisschen auf die tätigkeit und die plattform an instagram zum beispiel habe ich mir gesagt das mache ich nur noch weil es mir spaß macht also das begeistert mich sehr ich liebe es die designs zu erstellen so dass alles auch hübsch aussieht und meinen farben entspricht ich habe Generell einfach Spaß daran, Ideen zu entwickeln und auch darüber, ähm, über mein Thema zu reden, Jobcrafting bekannt zu machen. Also das, das, das ist wirklich mein Herzensthema. Das begeistert mich sehr. Woran ich nicht so Spaß habe, ist ähm, ehrlich gesagt Facebook. Ich finde die Stimmung da nicht so schön. Das heißt, da halte ich mich nicht so gerne auf und deswegen habe ich das aber auch schon sehr runtergeschraubt. Und die ganze Textarbeit ist jetzt auch nicht so mein ähm, Favorit. Aber da habe ich glücklicherweise Hilfe. Also würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 6, wie sehr begeistert es mich, auch hier würde ich die 5 wählen. Bei Frage Nummer 4, welche Stärken nutze ich? Gehe ich mal auf die Stärken ein, die ich laut dem Clifton Strength Assessment habe. Und da nehme ich die ersten 5. Die erste ist strategisches Denken, also immer alle Alternativen parat haben und einen Blick für Muster und Probleme haben. Äh, wenn ich jetzt mal einschätzen sollte, wie sehr ich das nutze... <lacht> äh, schwierig zu sagen, jetzt nur was meine Sichtbarkeit betrifft. Ich denke, ich habe eine Strategie und ich erkenne Muster. Also würde ich sagen, ich, ich, ich nutze sie schon ein bisschen, aber jetzt nicht sehr aktiv. Ja. Die zweite Stärke wäre Learner. Da fällt es mir jetzt leicht. Ich glaube, da lerne ich jetzt nicht so viel, weil ich ähm, an meiner Sichtbarkeit arbeite. Da gibt es Bereiche, wo ich mehr dazu lerne. Dann kommt äh, die dritte Stärke. Das ist der Maximizer bzw. auf Deutsch Höchstleistung. Und da geht es darauf, ähm, sich darauf zu konzentrieren, was schon gut ist. Also vor allen Dingen beim Menschen ihre Stärken und Talente zu erkennen und diese wirklich zu fördern. Also sobald ich irgendwas sehe, was jemand gut kann, dann springe ich auf den Zug auf und denke, boah, das hast du richtig gut gemacht, Muss da mehr von machen, wenn du möchtest. Also da bin ich voll dabei. Nutze ich jetzt diese, dieses, ich sag mal, rohe Diamanten finden und polieren Stärke, nutze ich die, wenn ich an meiner Sichtbarkeit arbeite. Also ich habe mir jetzt extra das hier aufgehoben, damit ich live für euch mit darüber nachdenken, ob ich meine Stärken nutze. Ich würde mal sagen, wenn es nur um meine Sichtbarkeit geht, nutze ich diese Stärke eher nicht. Nein, <lacht> Nein das tue ich nicht. Nein. Dann geht es noch weiter mit der Stärke Achiever, heißt das. Ganz einfach erklärt, ich hake gern To-Do-Listen ab. Also ich bin einfach gern produktiv und mache Dinge. Ich würde sagen, das nutze ich auf jeden Fall, denn die ganzen Posts zu erstellen und gewisse Ziele zu erreichen, das schlägt alles in dieses Abhaken, produktiv sein rein und äh, die Stärke nutze ich auf jeden Fall. Und dann gibt es noch Intellection, das ist meine Top 5 Stärke jetzt in, in, in diesem Test und ähm, da geht es darum, wie geistig aktiv ich bin. <lacht> und ähm, auch da ist, sage ich mal, schon so viel Routine, glücklicherweise, ja, äh, drin in dieser Sichtbarkeitsaufgabe, dass ich jetzt, sage ich mal, nicht extra geistig aktiv bin, sein muss <lacht> kommunikativ ja aber jetzt geistig aktiv ähm, mich selbst beobachten und dinge erschließen und diskussionen in diskussionen gehen ist jetzt noch nicht so dabei würde ich jetzt sagen gefühlt ja so das war meine spontane antwort darauf äh, inwieweit ich jetzt hier meine stärken nutze bei meiner zeitintensivsten, zeitintensivsten aufgabe welche Fähigkeiten nutze ich? Das ist die Frage Nummer 5 und da kann ich auf jeden Fall sagen, ich nutze natürlich meine Designkompetenz, also dass die Dinge auch schön verpackt sind und auch mein Wissen aus der Didaktik und dem Instructional Design von früher, als ich noch E-Learnings gebaut habe. Ich nutze meine Medienkompetenz, also mit Ton, Video, Bild, alles. Das nutze ich auf jeden Fall sehr stark. Und natürlich bringe ich auch mein Wissen aus Psychologie und ähm, anderen Fachgebieten mit ein, wo ich kann. Denn darum geht es ja. Darum mache ich das Ganze sehr. Ja. Ähm, also, wenn ich jetzt noch weiter nachdenke, nee, ich glaube, das sind äh, die Hauptfähigkeiten, die ich benutze, wenn ich jetzt meiner zeitintensivsten Aufgabe nachgehe. Die sechste Frage, ob es mir jetzt leicht oder schwer fällt, also ob ich da viel Energie oder weniger Energie aufbringen muss, ist eine gemischte Antwort, denn das Erstellen an sich von Posts und dergleichen und auch den Videos hier fällt mir sehr leicht und macht mir auch viel Spaß. Was mehr Energie zieht, ist dann die ganze Kommunikationssache. Also ich mag das, ich rede gern mit Menschen, aber ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch und deswegen zieht es mir schon Energie dieses konstante nach außen gehen und mit Menschen in Kontakt treten, auch wenn es mir natürlich Spaß macht, aber es zieht einfach Energie und da brauche ich Pausen von. Also würde ich mal sagen, es ist ein ausgeglichenes Verhältnis aus, kostet mich Energie und fällt mir leicht. Die siebte Frage, ob ich meine Werte mit dem Sichtbarwerden auslebe und auch da überlege ich jetzt hier live mit dir zusammen, ob das stimmt. Ich habe mir vorher meine Werte nochmal aufgeschrieben und gehe sie jetzt durch. Äh, einer meiner Hauptwerte ist Unabhängigkeit. Pff, lebe ich das aus, wenn ich jetzt mich jetzt sichtbar mache? Äh, schwierige Frage. Ähm, wenn ich mich jetzt auf Instagram und Facebook bewege, bin ich ja nicht unabhängig, ähm, sondern bediene mich ja da einer, einer Plattform, von der ich mich irgendwie abhängig mache. Äh, YouTube ist vielleicht schon eine bessere Plattform. Also ich, ich finde es gerade schwierig äh, einzuordnen, ob ich jetzt meine Unabhängigkeit auslebe, wenn ich sichtbar werde. Auf jeden Fall trägt die Sichtbarkeit hoffentlich letztendlich dazu bei, dass ich mir ein unabhängiges Leben aufbauen kann. Also könnte man das vielleicht so deuten. Zwei andere Werte von mir sind Transparenz und Akzeptanz. Transparenz würde ich sagen, lebe ich auf jeden Fall, denn ich mache sichtbar, was ich tue, was ich denke und mache sichtbar, was mein Herzensthema ist. Also der Wert passt auf jeden Fall. Der Wert Akzeptanz fällt mir jetzt auch spontan schwer ein, ob ich den auslebe. Also wahrscheinlich jetzt nicht aktiv, dann der Wert Klarheit. Das auf jeden Fall, denn ich versuche immer klar zu kommunizieren, nicht drum herum zu reden, sondern einfach zu sagen, wie es ist und wirklich alle Infos rauszugeben, die mir gerade so einfallen. Ich halte nichts zurück und tausche mich auch immer ganz offen mit all, über all meine Ideen aus mit Menschen, die ich treffe. So, Der nächste Wert ist Wissensdurst, also Wissen aufnehmen und Wissen weitergeben. Doch, ja, das lebe ich auf jeden Fall aus, denn ich bilde mich immer fort, was es so für neue Strategien geht, für Apps, was man Neues ausprobieren kann. Und natürlich ähm, gebe ich auch Wissen weiter. Das ist ja der Hauptzweck, eigentlich davon mich sichtbar zu machen. Ich möchte mein Wissen gern weitergeben. Also lebe ich diesen mir sehr wichtigen Wert auf jeden Fall aus. Dann habe ich noch den Wert Kreativität und das lässt sich auch leicht beantworten. Ich muss ja nur mal kurz da in meinen Instagram-Feed scrollen. Das ist so zurzeit mein Haupt Kreativitätsauslebeort. Also auch der Wert ist zum Glück gegeben. Energie ist auch noch ähm, ein wichtiger Wert, dass ähm, der Energieaufwand und der Mehrwert von der Arbeit, die ich reinstecke und die rauskommt, gegeben ist. Da muss ich jetzt wahrscheinlich zugeben, dass das nicht ganz ausgeglichen ist. Zurzeit stecke ich da doch mehr Energie rein, als vielleicht jetzt auf den ersten Blick rauskommen mag, ist für mich aber vollkommen in Ordnung, denn an dem Stadium bin ich gerade, deswegen ist das ganz fein, aber es ist schön, sich das nochmal bewusst zu machen, dass das gerade der Fall ist und dass es vielleicht in Zukunft sich gerne ändern darf. <lacht> Frage Nummer 8 ähm, habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen, ist der Energie- und Zeitaufwand angemessen? Ich denke, Energieaufwand ist auf jeden Fall angemessen. Zeitaufwand, der könnte auf jeden Fall noch optimiert werden. Das dauert äh, mir manchmal ein wenig zu lang, diese ganzen Aufgaben. Also ich hätte doch gern mehr Kundenarbeit als Arbeit in der Sichtbarkeit oder vielleicht wenigstens gleich viel. Also ach, der Zeitaufwand ist nicht angemessen. Der Energieaufwand ist durchaus angemessen. Als nächstes die vorletzte Frage. Welchen Sinn und Zweck erfüllt diese Aufgabe? Lässt sich für mich jetzt leicht beantworten. Ich möchte sichtbar werden, weil ich natürlich möchte, dass möglichst viele Menschen von meinem Thema erfahren. Also meiner Vision weiß jeder, was Jobcrafting ist und wie er es anwendet. Und es gehört quasi zum Alltagsrepertoire dazu, wie Kopfrechnen, dass man weiß, was Jobcrafting ist und das anwenden kann. Also das ist natürlich der große Sinn und Zweck dahinter, warum ich... Äh, sichtbar werden möchte und der zweite Sinn und Zweck ist, ich möchte mir gerne ein Leben ermöglichen, mir und meiner Familie, wie wir uns das vorstellen und dafür muss ich sichtbar werden und dafür muss ich Dinge verkaufen, dafür muss ich Geld verdienen und das ist natürlich der zweite große Sinn und Zweck der ganzen Sache. Die letzte Frage ist jetzt äh, erste Ideen, wie ich vielleicht diese Aufgabe der Sichtbarkeit umgestalten kann. Ich habe mir ein bisschen was notiert, schau, ob mir jetzt spontan noch was einfällt, indem ich es gerade hier dir erzählt habe. Auf jeden Fall sehe ich Potenzial, meine Stärken noch noch mal besser einzubringen. Da habe ich gesehen, dass ich viele noch nicht nutze, nicht bewusst und da werde ich mir auf jeden Fall noch mal Gedanken machen, wie ich da besser meine Stärken einbringen kann. Und was auch noch eine Sache ist, weil äh, der Zeitaufwand ja noch nicht stimmt, ich mir aber noch keine Hilfe leisten kann zu diesem Zeitpunkt, um den Zeitaufwand geringer zu machen, kann ich vielleicht auf jeden Fall mir nochmal die Prozesse angucken und da schauen, wo ich was optimieren kann, damit der Zeitaufwand, Zeitaufwand geringer wird. Das waren jetzt so meine ersten zwei spontanen Ideen und die werde ich dann in dem nächsten Teil, im Teil 3 von Jobcrafting für Anfänger, noch weiter ausarbeiten. Puh, so, ich gestehe, das ist ganz schön anstrengend. Ich musste da echt nochmal tief in mich gehen und nachdenken. Deswegen in diesem Video auch mehr Äms und Versprecher als sonst vielleicht. Ich habe da noch ein paar Lücken aufgedeckt, das fand ich sehr spannend. Und jetzt, wie geht es weiter? In Teil 3 von Jobcrafting für Anfänger geht es weiter. Da gehe ich in die Umsetzung und formuliere Ziele und da wird ganz konkret erarbeitet, was ich jetzt hier nutzen kann, was ich in der Theorie erarbeitet habe. Also los geht's, ähm, ich fang... Nein, keine... Ähm. <lacht> Na dann, los geht's. Wie Ich... <lacht>